Als Jesus offenbart hat, dass der Vater in ihm ist und er im Vater ist, da wollten die Juden ihn steinigen. Stehen in Johannes 10, Abvers 30. Und sagte er ihnen, wenn ihr meinen Worten schon nicht glaubt, glaubt wenigstens meinen Taten. Sie haben weder den Worten geglaubt noch den Taten, die bewiesen haben, dass der Vater in ihm ist. Denn der Vater hat durch Jesus... Zeichen und Wunder getan. Aber sie wollten ihn trotzdem steinigen. Es ist gut zu prüfen, in welchem Geist jemand ist, er im Gottes Willen unterwegs ist. Aber hier die Juden, die wollten es gar nicht. Es war alles da, um zu sehen, Jesus ist Gottes Sohn. Wenn ich zu anderen gesagt habe, dass mir Gott offenbart hat oder dass der Heilige Geist mich zu ihm gesandt hat, dann wurde mir nicht immer geglaubt und ein paar Mal auch komisch reagiert. Einmal habe ich einer Bedürftigen von Herzen geschenkt. Danach hat sich herausgestellt, dass ich genau noch das hatte, um meine Rechnung zu zahlen, und ich kein Geld mehr für Essen hatte. Gott hat mir dann gezeigt, dass ich nicht wie sonst mein Bruder anschreiben soll, sondern die Gemeinde, die ich zu der Zeit besucht habe. da hat mir auch die Älteste Essen angeboten. Sie meinte aber, dass ich nicht Geld verschenken soll, wenn ich da selbst nichts mehr zu essen habe. Sie meinte, ich soll die Bibel lesen. Da steht es drin. 2. Korinther, Kapitel 8 und 9. Da steht es ganz genau. Der Unterschied zwischen Geben und Schenken. Die ersten, die, die Apostel unterstützt haben, waren arm. Sie hatten kaum Geld, und sie haben den Aposteln trotzdem geschenkt, von Herzen. Es war eine Tat der Liebe. Bezeugt, dass sie mehr gegeben haben, mehr geschenkt haben, als sie konnten. Dass sie eben nicht auf ihr eigenes Wohl geachtet sei das heißt, es durch ihr Geschenk hat sie selbst nicht mehr genug, um sich selbst versorgen zu können. Steht drin, dass es Gottes Wille war. Und Gott freut sowas. Sie haben geschenkt, wie sie es im Herzen haben. Und danach kommt das, was die Älteste meinte, mit dem Gehen. Von der anderen Gemeinde wurde nur so verlangt zu gehen, dass sie selbst keinen Mangel haben. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Die Ersten haben genau das getan. Sie haben nach ihrem Herzen geschenkt. Die Zweiten haben es auch getan. Die haben nach ihrem Herzen gegeben. Mehr wollten sie nicht geben, zu so mehr es sie nicht bereit. Und deshalb wurde auch nur das von ihnen verlangt. Aber wenn wir es im Herzen haben, wenn wir es wirklich wollen, dann sollten wir es auch tun. Denn Gott versorgt uns. So hat es auch bei mir getan. Er hat mich damit essen versorgt. Denn die Liebe gibt und schenkt, weil sie es will. Und Gott legt uns nur das aus Herz, was wir auch bewältigen können. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so sodass ihr in allem, alle Zeit alles habt, was ihr braucht und überreich seid zu jedem guten Werk. Bevor ich zur Ältesten bin, hat Gott mir den Vers geschenkt, in dem steht, das Geben und Schenken, beides von Gott kommt. Was die Älteste aber nicht glauben konnte, dass das, was ich getan habe, von Gott kam. Sie hat nicht geglaubt, dass Gott mich mit der Arm zusammengeführt hat. Das war eindeutig von Gott. Sie hat nicht an Gottes Wirken geglaubt. Als ich ihr gesagt habe, dass Gott schon immer das Schenken belohnt hat, wie damals, dass eine Frau das letzte Mehl und Öl benutzt hatte, um meinen Fremden zu beschenken. Da hat Gott sie dann überreich beschenkt. Die Älteste meinte dann zu mir, ja, aber das hat Gott gemacht. Sie hat offenbart, dass sie nicht geglaubt hat, dass Gott gewirkt hat bei mir. Das ist schade, und es mir schon mehrmals passiert, dass Pastoren und Älteste nicht geglaubt haben, dass der Heilige Geist mich zu ihm gesendet hat. Sei nicht hochwürdig zu glauben, dass du alles aus der Bibel weißt. Wenn du hochwürdig bist, dann verschließt Gott deine Augen vor denen, die für andere offensichtlich sind. Gott benutzt aber auch so andere Kinder Gottes, um dir Dinge zu offenbaren. Und derjenige, er hat sich über den Heiligen Geist lustig gemacht. das war auch ein Pastor. Ich habe ihm gesagt, dass der Heilige Geist mich zu ihm gesandt. Dass das, was ich sage, vom Heiligen Geist kommt. Und er hat sich dann darüber lustig gemacht. Deshalb vertraue in erster Linie auf Gott. Nicht auf Älteste, nicht auf Prediger, nicht auf Pastoren. Sondern in erster Linie auf Gott. Denn er möchte dich leiden durch den Heiligen Geist ich auf den Rat der Ältesten gehört, dass ich nicht Überreich schenken soll, dann würde ich aufhören, von Herzen zu schenken. Würde ich nicht das tun, was Gott mir ins Herz legt. Und genau das möchte Gott. Wenn er uns was ins Herz legt, dann sollen wir es auch in Taten ausdrücken. Ohne Taten ist der Glaube tot. Worin besteht der Nutzen, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, Werke aber hat er nicht? Dieser Glaube kann ihn nicht retten. Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen der täglichen Nahrung fehlt, jemand von euch aber zu ihnen sagt, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, doch er gebet ihnen nicht, was für den Körper erforderlich ist, was wäre der Nutzen für sie. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er nicht Werke veranlässt, ist er in sich selbst tot. Sende dein Brot und das Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wieder finden. Verteile es an sieben und an acht, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird.